Mehr. Und äh, ja, diesmal Videoblog. Ähm, ich schreibe, sag ja mal, freue mich über Abos, was vor allen Dingen hilfreich ist, wenn ihr auch diese Glocke drückt. Also neben dem Kanalnamen ist so eine Glocke. Das sind eigentlich so die einzigen so echten Abos bei YouTube. Man, die anderen zählen zwar auch, aber wo man wirklich immer benachrichtigt wird, wenn du nichts verpassen wirst. Drücke auch die Glocke und dann auf alle Benachrichtigungen. Ähm, dann verpasst du uns auch keinen Livestream, kriegen wir auch immer wieder als Frage. So, jetzt aber zum Thema Eifersucht. Ähm, ja, geht jetzt heute um einen Partner, der extrem eifersüchtig ist. Äh, wenn du da weiterarbeiten willst, kommt auch zufällig gerade passend mein Eifersuchtskurs raus. Äh, beantwortet sowohl viele Fragen rund um eigene Eifersucht als auch des Partners. So, eine Nachricht äh, von äh, Katrinskola. So, lieber Christian, erstmal vielen Dank an dich, deine Arbeit und alles, was du tust. Auch mir hast du schon auf die Augen geöffnet und mir besonders. Nach meinem letzten gescheiterten Beziehungsversuch sehr geholfen. Äh, ich bin Ende 20 und habe in den letzten sechs Jahren kurze Affären und zwei kurze Beziehungsanfänge erlebt. Der letzte mit einem Mann, der meiner Meinung nach absolut bindungsängstlich war und ich im totalen Pluspol. Na, vielleicht bist du auch ein bisschen passiv-bindungsängstlich bei dieser Historie. Äh, mit Liebeskummer in der Beziehung, obsessiven Nachdenken und nicht einschaffen können. Ja, empfehle auch immer meinen Liebeskummerkurs, zweithäufigste Kurs bei mir im Programm nach äh, meinem Modul 1, Umprogramm des jungs So, wenn ihr so Tiere hört, das ist unser Zoo. Wir haben jetzt ein Zoo hier zu Hause. Ja. Das ist ruhiges Arbeiten, das ist nicht mehr möglich. Es ist immer irgendwelche äh, Katzen und Hunde und irgendwas ist immer. Äh, diesmal Katze, die Hund anfaucht. So, ähm, jetzt aber mal zum eigentlichen Text. Ähm das habe ich dann aber doch, nachdem ich wirklich gar keinen Ansatz mehr von seiner Seite gezeigt wurde, nach drei Monaten beendet, aber auch ziemlich gelitten danach. Ja, ich weiß nicht mal, mach die fucking Kurse. Also nicht nur, ich würde auch wirklich dieses, mein Hauptprogramm mal machen dann, weil das ist wirklich, hab ich auch gestern wieder so eine Foxmail vorgelesen, es ist wirklich super, wenn ihr euer Beuteschema verändern wollt, aber wenn ihr noch nicht so weit seid und denkt, ja, ich will ja, lieber weiter, was glaube ich viele unbewusst denken, Toxi-Toxi-Drama-Dopamin- haben, dann Macht es einfach weiter. Offensichtlich habe ich da auch einige Themen. Nun bin ich seit äh, circa vier Monaten mit einem neuen Mann zusammen. Wir haben uns im Real Life kennengelernt und führen eine Fernbeziehung, circa vier Stunden Entfernung. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Fernbeziehung, aber boah, vier Stunden ist schon... Schon ganz schönes Brett, aber machbar, ne? Sehen uns aber relativ regelmäßig. Ich dachte erst, dass ich mit dem Männchen den Richtigen getroffen hatte, aber die Probleme gingen sehr schnell los und ich würde deine Einschätzung unheimlich gerne erfahren, denn ich weiß nicht, ob man ihn oder uns beide als typisch Toxy bezeichnen kann. Das Grundproblem, auf das wir immer wieder stoßen, ist, dass er unheimlich misstrauisch und eifersüchtig ist. Das macht richtig Spaß in einer Beziehung. Äh, jetzt muss man gleich sagen, es gibt natürlich begründete und unbegründete Eifersucht. Ähm, vielleicht hören wir da jetzt noch mehr. Also, ja, manchmal macht man auch viel Scheiße und da wundert man sich, dass der andere eifersüchtig ist, aber es gibt definitiv unbegründete Eifersucht. Definitiv. Als ich ihn das erste Mal besucht habe, hat er mir vorgeworfen, dass ich noch ähm, auf äh, OK Cupid unterwegs sei und außerdem Drogen genommen hätte. <lacht> Hatte ich nicht. Gut, das klingt genauso wie so eine Beziehung, die ich mal hatte mit jemand, der extrem eifersüchtig war, wo mir alles mögliche unterstellt worden ist irgendwie. Also, das ist schlimm. Das, das ist schlimm, das kannst du nicht händeln. Das, das ist einfach, wenn sowas so völlig out of order ist und so völlig... Ähm, Neben der Spur und, und äh, das ist auch häufig Projektion erstmal. ne das, muss man, das ist leider so eine Sache, die ich auch früher nicht warnen wollte. Das ist häufig Projektion, wenn Leute sehr völlig absurde Sachen vorwerfen, nimmst Drogen und so. Ich würde mich mal überlegen, vielleicht haben wir ja ich und du vertauscht. Vielleicht könnte sein. Naja. So. Wird mir ja auch oft vorgeworfen auf dem Kanal. Ich weiß nicht, was ich habe schon jede Droge vorgeworfen worden, weiß nicht, weil ich so ein lustiger Typ bin oder so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Ich habe das auch, aber habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Das auch kriege ich auch oft. Ich würde Koks nehmen und saufen und ja, das Online-Leben ist schon ein lustiges so. Jetzt könnte man ja meinen, die Katze würde mal weggehen vor dem Hund, aber ist einfach so. Gut. Der Zoo, ja. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Äh, ich konnte erzählen, was ich wollte, er hat es mir nicht geglaubt. Ja, das kannst du auch nicht, weil wenn du da, sozusagen gibst ja auch diesen Spruch, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Also in dem Moment, wo du sagst, nein, hab ich habe gar keinen Fall. Und dann, ähm, ja, denkst, ja toll, jetzt wird es noch abgestritten und jetzt Gas leitet sie mich noch. Und, und, aber wie man damit umgeht, wie gesagt, guck mal, in meinem meinen rein der Neuen, das ist auch das ist Thema. So. Äh, nun waren wir auf mehreren Veranstaltungen gemeinsam, unter anderem Hochzeiten einer engen Freundin und äh, auch aus der Verwandtschaft, auf denen er jedenfalls eine riesen gemacht hat und wir uns anschließend unfassbar gestritten haben. Ja, ich meine, streiten bringt ja nichts, da kann man nur sagen, sorry, spinnst du irgendwie, kannst du nur sagen, was, was soll das, aber streiten, womöglich noch unter Alkohol, könnte wir jetzt vorstellen, bringt gar nichts. Und oh, jetzt kommt noch, also sorry, heute ist echt... Unser Hund ist auch irgendwie auf zwei Meter gewachsen. Also wenn der hier so das Sofa anläuft, dann denkt man echt, man wird gleich erschlagen. Ne? Okay. Ähm, ja, was willst du da machen? Da kannst du nur sagen, sorry, das ist völlig indiskutabel, wie du dich hier verhältst, reiß dich mal zusammen. Aber ich würde da nicht mit diskutieren, wenn da wirklich nichts ist. Ich meine, wenn du jetzt nicht jeden Kellner da angegraben hast und ich weiß nicht was, und das ist wirklich nichts ist, was ich was ich kenne. Ich habe sowas erlebt, das bist der Irre irgendwie. Ne? Also ich habe beides erlebt, dass. Ich meine, ich kenne Eifersucht auch, so ist es nicht, aber ich habe beides erlebt, dass ähm, unbegründete Eifersucht und auch ähm, ja, dass ich Menschen komplett daneben, Partnerin, komplett daneben Verhalten haben, auch erlebt. Ich meine, ich, äh, ich bin jetzt auch kein perfekter Mensch, also nicht, dass das der noch jetzt ansteht hier, aber äh, ja, ich kenne das. Ähm, also diskutieren und vor allen Dingen streiten, womöglich noch unter Alkohol, das bringt gar nichts. Aber ich verstehe das Problem, das ist natürlich unfassbar peinlich auf so einer Hochzeit im Familienkreis. Das geht natürlich gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Also das kann man ja auch dann einen Tag später mal besprechen, aber das ist einfach fucking out of order, äh, auf einer Hochzeit im engsten Familienkreis so eine Show abzuziehen, das geht einfach gar nicht, ne? aber gut, dann musst du ja auch mal dein Beuteschema angucken, ne? Ich, das muss leider jeder, der solche Menschen täte. <lacht> ja, so. Ähm, das sind Auseinandersetzungen, in denen ich ihn nicht wiedererkenne und ich nur noch vor ihm weg möchte, was in den letzten Situationen schwierig war. Ja, also was auch immer er da vielleicht erlebt hat, das wissen wir wie gesagt, Eifersucht, auch das gehe ich einen Kurs kurz auf einen, Kann ja auch, muss ja nicht immer unbedingt Wurzel in schwierigen Beziehungen haben, sondern kann auch Wurzel in Kindheitssituationen haben. Und ja, offensichtlich geht er da in Schmerzkörper, aber das ist not your fucking job, ne? Das willst du denn da machen, ne? Wenn du nichts gemacht hast, hast du nichts gemacht, ne? Ähm. Wir haben uns nach dem letzten Streit schon getrennt, aber dann doch entschlossen, es nochmal zu probieren, wobei er es eigentlich nie wirklich beenden möchte. Ja, wie gesagt, man muss einfach sich mal im Spiel gucken und muss sagen, ich stehe irgendwie ganz schön auf Drama, ne? Kann das, es ist, es ist einfach kein Zufall, wenn man immer wieder mit solchen Themen konfrontiert ist oder immer wieder ein Off hat oder so. Aber gut, wir bleiben mal beim Thema heute. Ähm. Leider sieht er auch nur in seltenen klaren Momenten ein, dass er ein Problem mit Misstrauen und Eifersucht hat. Ja, das kenne ich. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Was willst du da machen? Willst du sagen, hier ist mein Handy. Hier, guck, hier ist mein Handy. Dann, ja, vielleicht hast du ein ein Zweithandy. Vielleicht kommunizierst du über den geheimen Militärchat äh, mit deinen äh, Spausis da irgendwie und ich krieg's nicht mit und jetzt legst du mir dein Handy vor, du guestleitest mich hier. Da ja, kannst du nichts machen. Äh, ja. Er hat mir von seiner, und ich, ja, er will nicht an seinem Thema arbeiten, da will ich mich auch gar nicht rausnehmen, aber an diesem Punkt ist er derjenige, der immer wieder Konflikte auslöst, ja. Klare, klare Mail. Er hat mir von seiner ex rollin erzählt, die ein Drogenproblem hatte und fremdgegangen ist und jetzt glaubt er, ich würde das Gleiche tun. Also es ist meine Erfahrung immer nicht nur die eine Ex-Beziehung, wo irgendwas passiert ist, da ist häufig... Es ist wie so ein Eisberg, wo man nur ein Siebtel sieht und darunter äh, sind noch sechs Siebtel, von denen du gar nichts weißt. Also entweder noch viel mehr sowas oder, oder eben, ich will mir jetzt nichts unterstellen, aber dass das vielleicht selber Drogen nimmt. Oder vielleicht waren sie in der Drogenszene. Just saying. Es gibt Menschen, die so ein bisschen emotional instabil sind, die haben ein Riesenproblem mit äh, Projektionen. Ne? Aber ich, kann, ich weiß es natürlich nicht. Ne? Ich habe keine Glaskohle. Äh, wir können eigentlich kein Wochenende verbringen, indem es nicht zu Streit wegen seiner Eifersucht kommt. Ja, du kannst, kannst du keine Beziehung mitführen. Ne? Wobei er zum Beispiel findet, dass ich zu viel und zu negativ mit meinen Freundinnen über unsere Beziehung rede. Du kannst mit deinen Freunden so, Sorry, das geht dir einfach nichts an. Ne, Das hat auch mit Eifersucht nichts zu tun, das geht dir einfach nichts an. Und wenn du da von morgens bis abends mit deiner Freundin redest, ich meine, du hast ja auch einen Grund, warum du mit dir redest, also sorry. Und er sie deswegen nicht mehr mit gutem Gefühl treffen könne. Ja, aber wer ist denn da der Auslöser, ne? Das fühlt sich bereits jetzt dermaßen verkockt sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir über die Geschehnisse nicht mehr hinwegkommen. Also ich finde, das ist eine fucking Red Flag. Ja, klar, guck dann immer noch mal kurz, ob das nur so ein Anfangsproblem ist. Aber naja, nach vier Monaten. Ähm Trotzdem habe ich die Hoffnung. Was für eine fucking Hoffnung? Da, es ändert sich doch nichts. Auf welcher also das ist immer wieder das ist Wahnsinn, ich meine, wenn ich es nicht selber erlebt hätte könnte ich mir das gar nicht vorstellen wie man Hoffnung haben kann, wenn jemand sich immer wieder konsistent fucking Scheiße verhält, immer wieder jedes fucking Wochenende auf welcher Basis hat man eine Hoffnung die gibt es nicht, die Basis die ist einfach nicht existent ne? äh ja so, dass es sich mit der Zeit vielleicht noch gibt, dass er Vertrauen fassen kann, naja, das ist, ich will das jetzt nicht ausschließen, dass es ab und zu mal vorkommt, aber das ist, das ist ein Riesenirrtum, den habe ich auch begangen, das ist diese Idee, man könnte selber was tun, dass der andere nicht so völlig out of order, eifersüchtig ist, wenn eigentlich gar nichts passiert ist, das ist ein Fehlschluss, ne? da kannst du, also das Komische ist manchmal, das ist jetzt wirklich eine absurde Idee, die ich ein paar Mal gehabt hatte, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal kommentieren, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man wirklich in solchen Beziehungen, jetzt nicht allgemein, nur in solchen Beziehungen, wenn man da wirklich, wenn du wirklich so Bad Women unterwegs wäre und du würdest wirklich Scheiße bauen hinter seinem Rücken, ich könnte wetten, dass er nicht so eifersüchtig wäre. Das ist jetzt eine verrückte Idee, aber weil er kann da auch offensichtlich nicht mit umgehen mit einer Frau, die irgendwie loyal ist. So, ne? das kommt, vielleicht kennt er das auch gar nicht. Und äh, das ist manchmal, manchmal, glaube ich, tatsächlich ein Grund für Eifersucht, dass man äh, sich nicht vorstellen kann, dass ein Mensch irgendwie nicht scheiße baut und dann, dann äh, gehen die Projektionen so richtig durch die Decke. Hört ihr mal, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Also, ich habe mich sowas schon öfter mal gefragt. So. Also, das wird sich nicht geben, denke ich. <lacht> aber gut, kannst du ja noch abwarten, aber das wäre schon passiert nach vier Monaten. So, dass er Vertrauen fassen kann, wir doch noch happy zusammen sein können. Was ich wirklich bin, wenn wir uns nicht streiten, ja, aber das ist wegen mein, wenn ihr das wirklich, macht mein Modul 1 wenigstens irgendwann mal, da ist ja auch unter anderem Thema Standards und Dealbreaker, äh, weil das ist, meiner Ansicht ist das ein Dealbreaker. Und das wird nicht. Dealbreaker kann man nicht aufwiegen. Da kann noch so viel nebenan schön sein. Stell dir vor, du hast ein Vier-Gänge-Menü. So, drei Gänge sind super. Und beim vierten Gang kommt dein Gate und äh, nimmt den Teller und schmeißt dir den Nachtisch in the Face und verrührt alles in deinem Gesicht. Und äh, würdest du dann auch sagen, ich probiere das mal öfter aus, vielleicht halten wir das nächste Mal durch bis zum vierten Gang, weil die ersten drei Gänge waren ja gut, da ist ja gar nichts passiert, das war doch wunderbar. Vielleicht äh, ist es beim nächsten, beim vierten Gang, äh, nächstes Mal äh, geht vielleicht gut, vielleicht schaffen wir den Nachtisch nächstes Mal, das würdest du doch auch nicht machen, da würdest du auch sagen, sorry, ich gehe mit niemandem essen, der mir den Nachtisch ins Gesicht schmiert, aber also in Beziehungen machen wir das, in Beziehung sagen wir, äh, ja, ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. <lacht> oh, Das ist so fucking crazy, ey. Mir fällt schwer, diese Beziehung einfach hinzuwerfen. Ja, da musst du aber gucken. Ne, Das kannst das, äh, warum. Ich meine, das, das wird jetzt so weit gehen, das alles wieder aufzudröseln. Hier, das habe ich ja in x Videos gemacht, mache ich in meinen Kursen. Da musst du gucken, Ne, warum, du, warum dir das erhaltenswert erscheint. Ne? Denn abgesehen von diesem Thema ist da seitdem mal wieder jemand, mit dem ich mich wohlfühle, zu dem ich ehrlich und meistens auch ich selbst sein kann. Ja, warum fühlst du dich zu diesem Typ Mensch wohl? Das ist die Frage, die du... Angucken muss. Also nicht, dass er jetzt in sich ein böser Mensch ist, ich meine, Wir haben alle unsere Verrücktheiten. Aber warum findest du das beruhigend zu Hause? Das muss man sich angucken. Gell, das ist dein Job, ne? Ich glaube, dass diese ständigen Auseinandersetzungen uns weiter auseinandertreiben und dann nicht mehr viel übrig bleibt. Ja, also das braucht man gar nicht, glaube ich, keine Glaskugel für. Ich merke jetzt bereits, äh, wie sich meine Gefühle vielen verändern und ich jetzt dann distanzierter bin. Naja, wie gesagt, du musst, vielleicht hast du auch ein Thema mit, so du auch Menschen datest, wo einfach nichts bei rauskommen kann. Aber ich meine, es ist auch eine Frage des Alters, sage ich jetzt hier mal so. Also ich meine, ich hatte noch viel länger mit zu tun als so die 20er, aber ich würde sagen, in den 20ern kann man sich das auch mal gönnen. Irgendwie schön crazy, toxische Dopamin, Liebeskummer, heulen, wieder zusammenkommen, on-off. Kann man alles mal ausprobieren, aber irgendwann. Muss man vielleicht mal sagen, also wenn ich mal stabile Beziehungen haben will, indem man vielleicht was aufbaut, ist das vielleicht nicht so was richtig. Oder? Ich wäre ordentlich dankbar, wenn du zu meiner Situation was sagen könntest. Liebe Grüße und mach weiter mit deiner großartigen Arbeit. Hiermit geschehen, wir sehen uns bald wieder. Ciao ihr Lieben.